Der Absatz. Beispiel. Das Unternehmen Backfrisch stellt unter anderem Käsekuchen her. Tim liebt Käsekuchen und er interessiert sich für betriebswirtschaftliche Themen. Er möchte wissen, wie hoch der Absatz an Käsekuchen der Firma Backfrisch ist. Als Absatz bezeichnet man die Menge der in einem bestimmten Zeitraum verkauften Waren eines Unternehmens. Die Verkaufsabteilung der Firma Backfrisch vermeldet 1.500 in einem Monat verkaufte Kuchen. Der Absatz an Käsekuchen beträgt also 1.500 Kuchen pro Monat.